Schauen wir uns das Marketing mal an. Im Marketing kann eine ganze Menge falsch laufen, aber auch eine ganze Menge kreative Dinge passieren. Ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt die Shell Club Smart Card? Ein wunderbares Produkt. Ich vergrößere das mal ein bisschen. Da steht, mit der Shell Club Smart Preisgarantie bezahlen registrierte Shell Club Smart Mitglieder ab sofort höchstens 2% pro Liter mehr als bei Markentankstelle im Umkreis. Übersetzt heißt das, wir garantieren Ihnen, dass Sie mehr zahlen. Das wird aber verkauft als äh, Garantie und als was Gutes. Das ist hochbrillant gemacht. Ist das ethisch-moralisch einwandfrei? Kann man darüber diskutieren. Ist ja auch, äh, naja, hängt, also schauen Sie sich mal an, was die sonst so machen im Marketingumfeld. Extrem brillante Sachen. Äh, muss man diese umsetzen? Nein, aber man muss zumindest wissen, dass sowas geht. Weil vielleicht kann man das so ein bisschen abgewendet bei sich verwenden. Sei kreativ und auch gerade bei deinen Preisen. Also dem Kunden zu garantieren, dass man hier äh, nur ein bisschen mehr zahlt als woanders, ist schon äh, frech. Aber auch irgendwie clever.